Im November Wäsche aufhängen. Nee, es ist... Eigentlich, das Ding hat schon noch Regen. Die Sonne steht um diese Zeit ja, noch ziemlich weit unten. Aber ich gehe das Risiko mal ein. Ich hoffe, ich spare damit viel Zeit. Und schon ist die Katze vom Bildschirm. Kannst du mal sehen, ne? Ach, so sieht's aus. Herr äh, Falco? Was machst du mir jetzt auf dem Tisch? Hä? Ja. Ein, zwei, drei, ein, zwei, drei. Ich weiß von keinem anderen von keinem anderen Bunde, von keinem anderen Weg und Rat, als dass man jedem arm und groß sich legt in die arm und Schoß. Ich bleib im Christus nun erfunden, Sieht mich auch in Christus an, wer ist der mich?